Diese Gestalten spielen mit Intrigen. Sie siegen nur mit Betrug und Macht und schaffen nur die Lohnknechtschaft. Ach machte, macht doch die schwachen Wach und machte sie zum Wächter dieser unseren Welt uns durch die Nacht hindurch erleuchten und uns hüten zu machen ohne Macht, ohne Macht. Viele Gestalten spielen mit Intrigen wollen dein Machen mit Macht besiegen Und schaffen es dein Machen, sich unter Zahn zu machen. Ach Machte macht doch die Schwachen wach Und Mächte sie zum Wächter dieser unseren Welt, Die uns durch die Nacht hindurch erleuchten. Und uns Hüten zu machen, ohne Macht, die uns durch die Nacht durch erleuchten, und uns Hüten zu machen ohne Macht. Viele Gestalten spielen mit Menschen. Ja, wie wahre sie zu führen und sie spüren zu lassen, wie weih einer Weg doch sei. Ach, Machte, Macht doch die Schwachen wach und Mächte sie zum Wächter dieser unseren Welt die uns durch die Nacht hindurch erleuchten und uns füten zu machen ohne Macht und ohne Macht. Die uns durch die Nacht hindurch erleuchten und uns füten zu machen ohne Macht. Erleuchten und uns Hütten zu machen. Oh.